So Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich habe mir Biolem angeschaut, aber bevor wir dazu kommen, wünsche ich erstmal allen Leuten da draußen einen schönen vierten Advent. Es weihnachtet langsam sehr, deshalb auch die Weihnachtsmütze muss einfach sein. Ist schon äh, ja, quasi schon fast Pflicht. Und ja, zu Biolem. Wir haben hier einen interaktiven VR-Film, kann man sagen. Ähm, ja, 30-minütige Erfahrung. Wir sind Tiefseetaucherinnen und äh, gehen ganz nach unten aufs, äh, ja, auf den Meeresgrund und äh, gehen dann da in eine Höhle rein, erleben diverse Dinge. Und ich finde es sehr gut, ja, dass es solche ja, VR-Erfahrungen gibt. Es ist ein guter Ersatz für ja, normale Flat-Filme, sage ich einfach mal, weil man da wirklich aus dem ja, Protagonisten raus äh, alles erleben kann und äh, ja, man schaut nicht einfach nur zu, sondern man ist wirklich im Film und ich finde solche Sachen sind immer super interessant und deshalb habe ich mir auch Biolem angeschaut und ja, kommen wir jetzt einfach mal zu Biolem und der Steam-Seite und hier sind wir auch schon und ja, die Bewertungen sind jetzt nicht so wahnsinnig gut, muss man einfach sagen äh, ja, ausgeglichen 69% äh, bewerten nur positiv also ich kann sagen, erstmal ist die Grafik oder Texturen sind nicht ganz so toll, wie ich es mir erhofft habe. Die, die Wesen sehen ganz toll aus, die man da, da sehen kann. Auch dieses ähm, Gefühl von in engen äh, Tunneln, sage ich mal, und dann kommt man in größere ähm, ja, Höhlensysteme rein. Das sieht ganz gut aus. Auch sieht man nachher ein, ein großes Wesen, wo man wirklich merkt, scheiße, ich bin mega klein. Und das ist echt richtig gut gelungen, finde ich. Soundeffekte sind sehr, sehr gut. Wir haben keine deutsche Sprachausgabe. Leider haben wir Englisch, Französisch und ich glaube Mandarin war es. Deutsch fehlt hier leider als Sprachausgabe. Aber als ja mit normalem Schulenglisch kommt man hier ganz klar. Man kann alles verstehen, aber ich sage jetzt einfach mal so, wenn man es jetzt nicht versteht, kann man trotzdem diese Erfahrung irgendwie genießen. Das äh, ist eigentlich alles selbsterklärend. Wir sind äh, immer darauf angewiesen, wirklich, äh, man kann nur, kommt nur vorwärts, wenn die Geschichte erzählt wird oder erzählt wurde und dann kommt man wieder weiter ein Stück, bis man einen Abschnitt kommt, wo man wieder nicht weiter kann. Ähm, Bewegung ist ganz einfach. Linker Trigger, Thruster bewegen, dann kann man mit dem Kopf ein bisschen hin und her steuern. Und äh, ja, linker Trigger ist halt nur, äh, dass man sich vorwärts bewegt mit dem Tauchanzug und dann hat man auch noch Rechten Träger eine, eine Taschenlampe und das war es eigentlich auch schon. Und ja, also ich fand es irgendwie interessant, diese Story zu erleben. Es ist jetzt nicht das, äh, ja, sage ich mal, gelbe vom Ei, aber äh, trotzdem sehr interessant. Auch äh, von der Story her sehr abgedreht, sage ich mal, aber lasst euch einfach mal überraschen. Kostet 6,59 Euro und ich finde 6,59 Euro jetzt nicht so viel für eine, für eine kleine VR-Erfahrung, sage ich einfach mal. Und ich würde sagen, man, man kann es sich mal gönnen. 30 Minuten äh, sind re leider relativ schnell um, aber äh, nichtsdestotrotz hat es mir jetzt Spaß gemacht, auch wenn nicht alles perfekt war. Und äh, von mir gibt es auch da eine kleine Erfahrung. Und äh, ja, das kann man auch Leuten mal in die Hand drücken, sage ich einfach mal, die mit VR noch nicht so wirklich erfahren sind, dass die auch mal ähm, ja, VR-Erfahrungen, er Erlebnisse haben, wo man jetzt auch nicht wirklich darauf achten muss, boah, was muss ich jetzt machen, wie ist die Steuerung, welchen Button muss ich wann drücken. Und äh, ja, das ist eigentlich alles relativ klein gehalten, leicht gehalten und deshalb äh, fand ich das hier echt, echt gut gemacht, gut gelöst. Und ja, das ist es eigentlich erstmal. Dann würde ich sagen, schönen Sonntag noch und jetzt viel Spaß bei dem Gameplay. So Leute, willkommen im Gameplay und wir zocken heute Biolum und bei Biolum geht es ja, ganz nach unten. Wir gehen auf Tiefseetauchfahrt in einem Korb und in einem Tiefseetauchanzug. Und ja, ich weiß nicht, was uns erwarten wird, ganz unten in den Tiefen des Meeres, aber ich bin echt gespannt. Ist mal was anderes, ist äh, nicht nur irgendein Game oder ein Shooter, sondern einfach nur eine kleine Erfahrung von ja roundabout 30 Minuten, habe ich so gelesen. Leider gibt es das nur in Englisch, Französisch und äh, ja, weiß ich, Mandarin oder was es auch immer ist. Und ähm, ja, wir haben ein paar kleine Einstellungen. Wir haben Grafik-Presets. steht jetzt auf Quality und dann haben wir auch nochmal Display, Kontrast. Lassen wir mal auf Wife Vive, Vive Pro und ich würde sagen, starten wir mal die Experience. Viel Spaß dabei! Okay. <lacht> Soundeffekte sind schon mal cool. Okay, noch ist nichts zu sehen. Oh. Ich oh. bin hier, Rachel. okay? Ja. Gut Okay, dann Button Press Green Button ist da, aber lass uns jetzt mal ein bisschen umschauen hier. Okay, noch sehen wir hier die Wasseroberfläche. Auch ziemlich cool gemacht. Rot kann man jetzt nicht so viel erkennen, außer die zwei Turbinen. Aber dann hier, ja, zwei Arme vom Tauchanzug. Das sieht aus wie eine Taschenlampe. Aber noch kann man nichts machen. Okay, dann lass uns mal abtauchen. <lacht> ich empfehle euch auch, wenn ihr das Video jetzt anschaut, Kopfhörer anzuziehen. Weil ich glaube, dann kommt das so ein bisschen besser rüber. Wichi, wichi, Let's check your flashlight. Gib mir einen briefen Push auf deinen rechten Trigger. Great! Gut. Das funktioniert. Können wir es weitermachen? Copy that. Lass es weitermachen. Ah, jetzt sehen wir oben rechts im Helm, dass einmal so eine Lampe kommt. Hier nee, so eine Sonne, ne? Schöne Quallen. Die leuchten. Descending into a totally uncharted area of geothermal ocean terrain, a site like this can be uniquely rich in photobiological processes. This is our last shot to discover new bioluminescent creatures, Rachel. Here's hoping. Biolumineszenz, okay. Also ist was diese quallen auch machen oder diese Fische, die ganz unten in, im Meer sind. I seem to remember someone always telling me to break boundaries, transcend yourself. Okay, entering log. target depth 850 meters. This is expedition leader Professor Eva Tessier. Oh, da Aboard sehen wir schon. diver on duty is Rachel Powers, commence in recy. Your suit is detecting rising temperature. We're close. Let's get a better look down there. Also die Texturen sehen nicht so toll aus. Hier diese Schläuche, Kabel, hier unsauber gearbeitet, da auch. Also das hätte man schöner machen können. Auch die Armaturen, das ist jetzt nicht so, ich sage, wow. Das ist ja PlayStation 2-Grafik. Ist nicht so schön gelungen. Aber es ist halt auch nur eine kleine Erfahrung, aber trotzdem hätte man da ein bisschen schöner arbeiten können. Okay, meine Flashlight hat sogar eine gewisse Funktion. Und sie schlafen Sie runter. Wow. Da ist es. Die Kühleentranz. Zeit, um das umbilical Kord zu kümmern. Ich dachte, Sie hätte nie Das sieht aus wie so ein Höhleneingang. Ich schlage Ihnen manuelle Propulsion. Ich habe Ihren Kurs. Ich schlafe Ihren leften Trigger, um die Trüster zu checken. Left Trigger, okay. Ah. <lacht> okay. Free at last. The suit sensors will Das sieht cool aus. Collision. Oh. Tu mir nichts. Wow. Dann tust du auch nichts. A bioluminescent rattaufisch? Never seen that before. Nein. No. They don't luminesce. It must be a new subspecies. Finally some good luck. I'd call it the dividend of persistence. Hey, can we name it Rachel's raptor? Mm, no. How about Coryphonoides leptoluciferus? 999. Oh nein, nein, nein. What? <laughs> ich wusste das. <laughs> Why did it charge me? I don't know, but it's heading inside. That's where the heat's coming from. And where there's heat, there's life. Exactly. Okay, das soll Let's eine Wärmequelle it. sein, Let's da unten. Scanning the entrance. You're going to be the first person ever inside this cave. Feeling strong? In the words of Lauren Hill. Ready or not, here hi. I come. You can hide. Gonna find, hi. find you. <laughs> If I have to listen to any more free jazz, I'm gonna slip my wrists. Also man kann jetzt nicht wirklich weit gucken, aber das sieht schon, schon echt cool aus. Wir machen gleich noch mal, schauen uns das nochmal mal von Weitem an. Ja, already on that. Da ist unser Koop, unsere Rettung. Mal schauen, ob wir überhaupt noch mal hier rauskommen. Also wir lenken wirklich mit dem Kopf, wenn wir so runtergehen, ne? Wow! Did you hear that noise? Sounds like me when you wake me up. Geothermal yeah. vents flexing their muscles, I think. All right, Rachel. I've got your vitals and video. I'm seeing what you see, feeling what you feel. Wow, even the plants are shining brightly. Seems we're encountering multiple instances of novel luminescence. When it rains, it pours, right? Right. So this must be where the Luciferin we picked up was coming from. You didn't say you took samples. I wouldn't want you to go in completely blind. No, just uninformed. And I thought we made so much progress in communication. Oh, spare me. I tell you everything you need to know. Okay, there's a narrowing coming up, adjusting your course. Also sieht cool aus, aber es ist jetzt kein Grafikfeuerwerk, das muss man auch dazu sagen. Ne? Aber ich glaube, es ist richtig gut für, für VR-Anfänger sowas. Kann man die echt mal reinsetzen und äh, können sich umschauen. Man muss nicht so viel an an, an Controller-Sachen ähm, sich behalten, ne? wie man was steuert. Wir haben einen Trigger für die Taschenlampe, einen Trigger für den Thruster, dass wir uns vorwärts bewegen. Let's not scare them. Hi. Seine Fische, Fische, Fische. Mag so kleine Erfahrungen auch. Oh, ein weiterer Ratow. Funny, this one barely even clocked me. Strangely fierce. Let's see where it's going. Oh, wir kommen hier nicht mehr raus mal ein bisschen runterzukommen. kommen, so. Aber oh, dann muss ich mich nicht so bücken. Er ist ein bisschen blöd gemacht. That yeah. da ist er ist ne? Let's see. Lass uns... Lass uns schön in Ruhe. Also das sieht cool aus. Ich glaube, sowas in echt zu erleben ist mit, mit Sicherheit der Hammer. Aber wie Arthur's auch. anz F <lacht> It's as if the kelp sensed it light up and and open like a doorway. If it did we're the first to ever witness call and response between a plant and a fish. Let's get a specimen of that kelp. Break a piece off with your left hand. I'll open your sample port. Switching on the collection vacuum. Shit. The weed's stuck on my hand. It's gripping somehow. That's impossible. Turning up the suction. Vacuum's down. Don't lose the kelp. I've got it. It's stuck fast. I'll remove it when I surface. Okay, die Leben. Oh. Scheinbar. Okay. Also jetzt wäre ich schon wieder zurück. <lacht> ja, die Pflanze wollte nicht mitgenommen werden, ne? Ich geh einfach mal hier ein bisschen in die Hocke. Haben wir hier ist eine Wärmequelle? Looks like a deep sea blizzard. Smoke is made of burning hot sulfides spewing from hydrothermal vents okay I'll try to stay clear you see that glow in the rock face ahead make your way towards it that cavern should shelter you okay All right, then. here goes das ist eine größere hö hier Oder? Ja. whoa also jetzt merkt man, man kommt ganz schwer voran. A bit bumpy out here. Keep going. You've got this. Oh, das ist auch wieder ein Fisch, okay. oder? Okay. Almost. Ne, oder eine Meeres <lacht> Good work. I never had any doubt. Die reagieren aber nicht so wirklich auf mich, ne? Was sind diese große plants? Riftia, Pachyptilla. Nicht plants, sondern tube worms. Aber sie don't nicht Licht light Sie sind gross. Ich mag sie. Dann kommen wir streicheln immer. Jo. Auch so ein Haus hier würde ich mir auch halten. <lacht> your thrusters firing I'm stuck oh hey big blue wood lice and the tube worms move away from their light yes the isopods developed interspecies light communication too let's try something I'm giving your flashlight more juice More ich denke, Mehr Saft. Okay. Dann lass uns mal. Ah, okay. Die reagieren auf jeden Fall genau wie die auf die, diese Würmer da. Wow. Good work. Now let's go. Das sieht cool aus. Auch hier ist wieder das Geniale, man kommt aus so einem kleinen, ja, kleinen Tunnel raus und kommt in so eine riesige Höhlenöffnung. Und das sieht dann echt cool aus. Und was ist das denn da? Sie sieht komisch aus. Ein brandneues biolumineszenz Ökosystem? Du, zu uns, zumindest. Das ist ein Resultat, das zu hat, your heart rate surging your blood pressure's up nervous excitement i guess i, I don't feel too good ah the weeds tightening was jetzt jesus oh. wof What did you see? Something huge just swimming by in the distance like a, a whale or something. There's no way a whale could enter a cave system. Your mind's playing tricks. Do you need to initiate emergency evac protocol? No, I need to find out what's going on down here. You have the sample, maybe you should go back. We know the route. No, I'm going forwards. No. Genau, vorwärts. Let's see. Kein Rückzug. But I'm going to suit out and meet you on the way out in case you need help. I'll patch your sensors to my visor display. Te te te Gucken, was die noch hier mit uns machen. Diese Pflanzen. Oh, da sieht interessant aus. Da geht auch hin scheinbar. Ah, guck mal. Die, die wissen oh, nicht, was sie machen sollen. Okay. Temperature readings indicate the passage should be beyond those fish. Head through. Make, make, make. Make, make, make, make. I'm out of my way. It's weird. They really don't want to let me past. They usually spend their lives in pitch darkness. See what happens if you shine your torch on them. Ich lege einen Pressure-Surge auf deiner linken Hand. Was ist passiert? Oh. Diese verdammte Plante versucht, meine Hand zu schrauben. Die macht uns unseren Handschuh kaputt scheinbar. Also ich bleibe dabei, wir kommen hier nicht mehr raus. So. Komm. Ach, guck mal. Ja, aber wie, wie kann ich mich jetzt fortbe fortbewegen wieder How did you work out they'd react to the kelp on your hand? I intuition. Okay. Jetzt geht's jetzt geht's weiter. Boah, ist das hier Let's get you up here quickly so still alive, Oh Rachel. Ein bisschen blöd ist, dass wir so krass geführt werden hier. Aber für manche User halt wahrscheinlich nicht so, sch so schlimm. Es ist ein Tod. Ich, ich dachte, du sagst, es ein war ein Exit. Dein Suit ist im Umfeld der Kürze. Es muss ein Weg sein, dass all diese Fische folgen. Eva, get me out of here. Keep calm, Rachel. Don't tell me to keep calm. I'm the... Wow. Okay. Bleib <hörb hörb> da mit einem. Also, die Fische sind nach da oben geschwommen. I saw something grab for me. Me. What was well, Whatever it was, let's just focus on bringing you back to the surface. I've vented the water I'm coming to get you. Something approaching. The ah, oh, die Soundeffekte sind seltsam gerade. Oh, things like hell. Something's Das through. That's not possible. Your suits completely impenetrable. Wait, is that Fangtooth fish with wings? helps grown out of its flanks, like new fins. Some kind of symbiosis, maybe. It's as if multiple species are fusing as one. Damn. But that's how it happens. What? Eva, what happens? I don't think these are new species we're seeing. Something's inside them, giving them the luminescence um durch zu als ein Mikrometer. Ein kleiner Parasite. Parasite? Ja. sagst du, ich bin werde? Ich sage, das Und wir sind jetzt auch getroffen davon. Ich say nicht admire this thing. I admire his ingenuity. Look at this phantom. Huge teeth but tiny fins, weak and lumbering. The parasite unites it with the kelp to create a majestic creature. Short-circuiting evolution itself. I'd hoped but never dreamed to see it. Wait! Did you know this parasite was here? Did you send me down here to get me infected? Every great discovery needs a pioneer, Rachel. Oh. I'm... You're the first contact. Now bring it back. That's why you wanted me to turn back, isn't it? Die wollte von uns infizieren no, hier. Affected, didn't you? Oh. ist I have to follow them. Stay focused, Rachel. Ich bin am Nähenden. Sie rufen mich. Wir sind verbunden. Okay, wir werden wahrscheinlich eine von dieser Spezies werden, so wie ich denke. Ich bin der Einzige, der den Schlüssel zu diesem Phänomen hält. Ich kann dich nicht verlieren. Wir werden endlich die Rekognition, die wir verdienen. Du musst es machen. Du könntest Patient Null sein. Rachel, ich bin direkt über dir. Es gibt eine Öffnung. Kannst du es machen? Ich I traitor. Hallo, ich bin einer von euch. Mich nicht angreifen. Noch mal raus, ich würde gerne noch mal in... Okay, wir werden schon raus. Wow. Das ist der Hammer! Da kommt wenigstens die Größe mal zum zum Vorschein. Das ist immer das, was ich genau sage, VR muss mit sowas viel mehr spielen. dass man sich so klitzeklein vorkommt der trägt uns jetzt irgendwo hin. Was der Altar hier. Hier lässt er mich ein bisschen runter. Ja, hab's mir gedacht. was Trying to come back to you. aber wo ist die jetzt rachel discovery wird auch immer mehr ne oh grow up, rachel This is bigger than us now. I'm coming to get you. Don't come for me, Eva. I feel... Oh, my. Part of all of this, I... I'm where I should be. With them. You're delirious. I'm going to take my suit off. The Mach den Helm jetzt ab. Not wow. Das und guck, wir haben uns schon so krass verändert. Ready. Blöd, dass die Hände jetzt so einfach. Okay. Wie ich mir gedacht habe, man kommt nicht lebend raus. <lacht> ah, es geht, geht noch weiter? Was crazy. <lacht> <lacht> von Okay, das ist jetzt definitiv LSD-Trip. Aber sieht cool aus. Das sieht ein bisschen verstörend aus. Hallo kleines Baby. Äh, großes Baby würde ich sagen. Okay. Oh, ich bin jetzt Ich bin jetzt so ein Unwesen Ich bin jetzt der Fisch Dieser riesige, oder? Klar, die, guck mal, wie, wie klein die Fische sind Und da ist der äh, Platz, wo wir gerade waren <lacht> Ich bin El Krakow Aber ich kann mich nicht bewegen, nicht nach vorne. Dieser schwarze Abdruck, ist das da noch der, der Anzug? Wahrscheinlich, oder? Jetzt ist die Frage, ob noch was passiert. Ja, wir sind jetzt eins mit ihm geworden, scheinbar, ne? Infiziert und gegessen. Hm? So ist das Leben. Ja, Leute. Das war Biolum oder Biolum. Und ja. Was haltet ihr davon von der Experience? Gerne mal unter die Kommentare schreiben. Ist das auch was für euch oder eher nicht? Und ja, wie fandet ihr die Erfahrung jetzt hier? Ich fand, es ist mal was anderes gewesen, so, so, so kleine, ja, das kann man jetzt so vergleichen, interaktiver Film, ne? Oder, ja, Minifilm. Ich finde, äh, solche Sachen sind auch extrem wichtig und cool, dass die, ja, dass sowas gemacht wird, weil so man viel, viel mehr, äh, ja, erzählen kann, also aus der Sicht her. Ich gucke es mir nicht nur an, sondern ich bin auch dabei. Ne? Also die Erzählreihenfolge ist halt eine ganz andere, als wenn man jetzt flat vom Fernseher sitzt. So bin ich wirklich in den Protagonisten drin. Äh, kann die Erfahrung teilen, die er da hat. Ich fand es echt cool. Und äh, ich glaube, es war jetzt 6 Euro noch was. Also von daher geht das vollkommen in Ordnung. Wenn das jetzt irgendwie 12 oder 15 Euro gekostet hätte, würde ich sagen, hm... Grafisch äh, hätte ich ein bisschen mehr, ähm, mehr erhofft. Es war in Ordnung, aber auch nicht wirklich gut. Soundtechnisch war es gut. Äh, auch die Synchronsprecher fand ich ganz gut gemacht. Äh, deutsche Sprachausgabe hätte ich hier natürlich noch äh, mir gewünscht, aber gut, man kann nicht alles haben. Es war jetzt aber auch nicht so schwer, dass man das gar nicht verstehen kann. Wenn man ein bisschen Schulenglisch kann, hat man das schon verstehen können. Okay, Leute. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und ja, lasst mir doch ein Like da, Abo-Button nicht vergessen und ja, schreibt einfach mal die unter die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.